Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe so ein Kratzen im und oh, ich kann so schlecht atmen und oh, ich bekomme kaum Luft. Oh. Rauchen Sie? Ja, aber es ist wirklich besser. <lacht> Herr Lehrer, Herr Lehrer, kann man für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat? Natürlich nicht. Gut, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Nein.